Hallo amigo. Amiga. Amiga? Wie geht's? Muy bien. Und Muy bien, gracias. Ah. <lacht> so, was war heute an den To-Do? Nicht vergessen, unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr was sehen wollt. Daumen hoch, Daumen runter. Äh, sagt eure Mama, euren Papa, euren Onkel, Oma, Opa. <lacht> so, erstmal ganz lieben Gruß an den Herrn Budesheim. Für den Sapinizer, wenn wir schon dabei sind. Lieben groß an Jungs von Opta-Rice, Vielleicht soll ich das verpixeln. Sonst blutet jemand wieder die Vagina, weil es ein komisches, illegales Drogenprodukt ist. Äh, was haben wir hier noch? Peak, groß an Peak, groß an Rice Cream. Genau. So, das war's erstmal. So, jetzt packen wir mal die bösen Bodybuilding-Pillchen. Da rein, wo sie hingehen. Oh, mein Aspirin. Habe ich mein Aspirin mitgenommen? Aspirin braun auf jeden Fall. Doch, ich glaube, habe ich dabei. Ja. In Koffer drin. Woke up, to Ducario. Da haben wir mein Spielplatz gefunden. Oh ja, schön. Das war übrigens der erste Mittelfinger, den ich heute von dir bekommen habe. Aber nicht der letzte. Nicht der letzte. Nein. Und ich habe versucht, ich habe 100 Kilo Schrägbankdrücken gemacht heute. Du drückst dich selber da hoch, ne? Ja. Hä? Mhm. 101 Kilo Schrägbankdrücken. Mhm. Mit deinem eigenen Gewicht. Ja, mit meinem Fenstergewicht. <lacht> Weniger Tacos, mehr Salatschatz. <lacht> ich finde es geil, wenn hier so äh, Freizeitspielplätze sind. Also hätte ich das als Kind gehabt, das wäre richtig geil ja. gewesen. Ohne Witz, das hier wäre mein Traum gewesen als Kind. Und ich schwöre, ich bin mir ziemlich sicher, wenn sowas häufiger in Deutschland geben würde, gibt es deutlich weniger Langeweile und weniger Kriminalität. Aber schaut mal. Ist das nicht geil? Halfpipe. Auch mit den, äh, wie heißt das, wo du mit den Rollerplates fahren kannst? Auf der Halfpipe. Genau, genau. Das ist so ein Skatepark, Mann. Yeah. Voll nice. Richtig Seht ihr übrigens jetzt. Das Kind hat übelst viel Inliner gefahren. Da ist so ein Basketballfeld. Da auch noch ein Spielplatz. Richtig nice. So, dann, wie lange haben wir Kalle gemacht eigentlich? Äh, 40 Minuten. Und ist okay. Also, wenn du es so genau wissen willst, ich glaube 39 Minuten und 23 Sekunden. Aber aufgrund sind es 40 Minuten. Du bist so ein richtiger, richtiger Prep-Nazi. Yes. Darf ich das sagen als Deutscher? Ich weiß nicht. Ich sage auch immer von mir selber, dass ich ein Plan-Nazi bin. Oh, als Deutscher sollte man es vielleicht nicht sagen. Stimmt mal ab unten, schreibt mal drunter, ob man als Deutscher Nazi sagen darf. Oder? oder wenn ihr einen coolen anderen Begriff dafür kennt, haut mal raus. Auch gut. Frühstück? Oh, ich, du hast das Frühstück gemacht? Du hast, ja, oh, du hast gekocht. Vor mit einem Gasherd, ey. Ey, ich muss <lacht> euch eine Story erzählen. Alter, Was Alter. <lacht> Alter. die Tomaten ist ja geil. Tomatik? Mhm. <lacht> Gestern haben wir das erste Mal einen Gasbackofen benutzt. War schon cool. So, dann kommt die Vermieterin, also die Frau Ho Host kommt runter und macht uns den an und so und sagt aber, aber ausmachen. Auf jeden Fall ausmachen, weil er kann in die Luft gehen, ihr könnt ersticken und so. Ich sehe ja klar, logisch. So, wir benutzen den Ofen, machen unser Hähnchen und Quatsch habt die im vorherigen Video, glaube ich, gesehen? Genau. Und äh, dann sind wir so ins Bett, irgendwann, als alles fertig war. Und ich frage so: Ist alles aus? Ja, ja, ist alles aus. Am nächsten Tag kommen wir hier rein. Die Vermieterin total aus dem Häuschen, babbelt uns voll auf irgendwas auf Spanisch. Und dann habe ich das übersetzt und dachte so: Ey, wie der Backofen war nicht aus. Ich gucke sie an, die sagt: Ja, ich habe das runtergedreht. Da sag ich: Ja, aber runterdrehen ist nicht aus. Das heißt, die ganze Nacht war dieser Gasbackofen an. Und ich bin heute Nacht auf Toilette gegangen, hätte ich den Lichtschalter angemacht und deswegen voller Gas gewesen, wäre die verdammte Bude in die Luft geflogen. Klick gemacht und ich dachte, das wäre ausgemessen, weil ich gestern die spanische Einweisung leider nicht mitbekommen habe zum Ofen. Kleiner Tipp: Wenn es um lebensbedrohliche Dinge geht, sollte man vielleicht, wenn man was nicht versteht, in einer anderen Sprache vielleicht nachfragen oder übersetzen. Wir haben überlebt. Ja noch. Wir sind in Mexiko. In Mexiko sterben zwei Touristen, aber nicht an Kriminalität, sondern an einem Gasofen. So. Halb also, eins nachts, erstmal einen Kaffee. Wir haben so richtig geile Milch, also so Mandelmilch mit 11 Kalorien auf 100 Milliliter mit Vanillegeschmack, das ist der Shit. Hier ist alles der Shit, Hier du kannst Eiklar Shit. kaufen im Supermarkt. Ja. Die ja. machen dir das sogar, wenn du irgendwo hingehst und was essen willst. Die wiegen dir das ab und packen dir Eiklar da rein. Im Restaurant aber das da wir später. Leider. So, äh, dann Frühstück? Frühstück war nice, ich habe Video geschnitten, war nice. Das, das, was also ich gestern gesehen habe genau, und Fisch. Tilapia, Schatz, erzähl mal was über deinen netten Freund Tilapia. <lacht> Herrlicherweise dazu sagen, aber ich habe ja gleich noch eine Portion, wo ich ihn probieren kann. Hm. Oh, das ist geil, so also kurz zum Schlafen gehen nochmal Du so. passt immer drauf auf, dass ich immer alle meine Mahlzeiten esse. <lacht> ja. ja? Sie ist nämlich so Team, ach komm, wir machen lieber 17 Stunden extra Cardio und lassen noch eine Mahlzeit auf. So, dann Training. Das war cool, wir waren nämlich mit Günther und Kirschbl das ist so lustig. Die heißen wirklich Günther und Kirstel. Obwohl, wie gesagt, er würde besser José heißen und finde sie, ja, so Susanna oder so. Mhm. Und ich habe mit den Beinen trainiert. Das war ziemlich geil. So, get in ready for the gym. Äh, uh, was ist das? Deins, gell? Yes. C. Mhm. Gern, nicht vergessen. Jetzt, wo ich sie in der Hand habe, kann ich es auch erklären. Heute ist Beine. Das heißt, mit dem Ding, also da unten ist der Anknopf, drückst du drauf, geht sie an. Und dann schrubbe ich mir quasi einmal die Vorderseite komplett durch. So also vier Minuten rechts, vier Minuten links und die Rückseite. Je nachdem, was für ein Tag ist. Heute werde ich so Priorität Vorderseite machen. Wenn Priorität Ass, also Rückseite ist, mache ich den Gluteus noch ein bisschen mit. Vor allem hier oben, ne? Dieser Teil da, da hier. Zeig mal, wo genau? Hier, warte, guck da. <lacht> da oben. Darling macht heute Trainingspause vor Ort vom Coach. Du machst das Cardio ein bisschen Bauch, ne? Und dann geht's an den Beach. Yes. Bisschen essen. Bisschen Bilder machen. Bisschen den, arbeiten. Den, bisschen arbeiten für den Instagram. Und für den Pläne für den Kundenmarsch. Und wer von euch Epic Pump mag, gehöre ich übrigens auch dazu. Eine kleine extra Ladung Achtung, Geheimtrick. trick Boom. Den Salz. Ein Gramm Salz mit rein. Nicht nur, dass da schon 8000 Milligramm Citrullin und 8000 Arginin drin ist. Nein, mit dem Gramm Salz fährt das noch richtig schön ein. Alright, guys, we're at the Evolve Gym right now and I told you about those guys. This one picked me up with the tax And this one, he told me to go to this gym right here. Because very, very good. But let's check it out. Aber die sind ja super cool. Die wollten ja alle direkt Bilder machen. Und es ist super lustig. Die beiden Typen, mit denen ich gerade war, die kennen sich. Der eine war dem anderen sein Coach. Und ich, ich wusste nicht, dass die sich kennen. Und wir haben uns rein zufällig kennengelernt. Ey, das sieht schon richtig geil aus, schaut mal. Oh yeah. So, der Kerl ist ein Open-Mans-Bodybuilder, also der ist noch ein paar Kilo schwerer als ich. Das heißt, wir werden heute ein richtig geiles Training haben. Wir haben uns fünf Übungen ausgesucht, die seht ihr jetzt mal auf dieses Videos. Das ist einmal eine Hex Hexquad, eine vertikale Beinpresse, dann haben wir ähm, als dritte Übung machen wir Lying Leg Curls, die Nummer vier werden Stiff Leg Deadlifts und das letzte wird Adduktoren sein. Wir machen uns jetzt mal warm hier am sitzenden Beinbeuger und dann wird losgeknallt. Das war jetzt nicht das übertrieben kranke Workout, aber wirklich muy bien würde man sagen. Seht ihr jetzt? Okay, what we do now is rest pause sets. We do 10 reps. Uh, Dias, serias, uh, we stop for like five to six seconds, get some oxygen and breathe in, breathe out. And then we go to do quattro mas, to breathe quattro mas, again and again. I guess uh, to three sets, tres series. To be honest guys, there's one thing in bodybuilding which is just awesome. I came all the way down from Germany to Mexico. Here's a guy, he's living here. So we're a thousand miles away from each other. We met yesterday, we became friends. We have a great fucking workout together. We have a good time together. And this is what bodybuilding is for me. And now it, it's getting better and better. I can travel around the globe with no problem. I can find people they do bodybuilding they love bodybuilding as like I do so it's kind of becoming a, a big big connection like a click or a kind of friendship it's just because we have bodybuilding that's what it's about pretty pretty awesome We hatten nur Cardio und haben ein bisschen Bauch gemacht weil ich heute Reste hatte und trotzdem im Gym warst Natürlich Und wie viel Stunden hast du gemacht Willst du nicht wissen? Alle. <lacht> 21.000. Und danach sind wir direkt zur Fifth Avenue gefahren. Mhm. Und die sind weitergefahren, ne? Die sind äh, nach Hause gefahren. Und wir haben uns dann in eine Strandbar gesetzt. In eine Shisha-Bar, Alter. Dann eine Pfeife geraucht, die endlos teuer war. <lacht> Fuck, ja, Mann! Yeah. Work-Life-Balance, sagst du? Schlimmer sein, glaube ich. Schmeckt? Ohne Witz, wir haben für Essen, Pilkes hat 300 irgendwas. Mhm. Und die verdammte Pfeife hat 700 irgendwas gekostet. Also doppeltes, vierfaches Frühstück quasi. Mhm. Ey, aber wir haben es nicht gewusst zu unserer Verteidigung. Wir sind schon richtige Sparfüchse, diesmal aber nicht. <lacht> das war dumm. Das war nicht mutig. Aber dafür hatten wir einen coolen Arbeitstag. Und da waren wir essen. Und zwar haben die uns ein Restaurant empfohlen, das hieß Green, Green Fit, Green and Fit. So, jetzt sind wir in so einem typischen Green-Fit-Restaurant. Und hier ist ein Haufen Bodybuilder. Also die sitzen hier, ist saukool. Und ich zeige euch jetzt mal kurze Speisekarten. sowas sowas sollte es in deutschland einfach auch geben du gehst dahin das ist quasi wie subway aber mit salat ja viel geiler ja du kannst auch bowls und bagels und was bowls, du hast bagels ähm, paninis ähm, zum frühstück gibt's pancakes french toast für mich war es schon geil dass ich einen salat bestellen konnte aber <lacht> gut und der war richtig ja. stabil ja. So einen riesengroßen Salat. Geil. Und danach? Was? Mhm. Hähnchen, ne? Mit Hähnchen und Gemüse halt. Ich hatte auch nur einen Salat mit bisschen Rindfleisch. Ja, genau. Für mich gibt's einen großen Salat. Und für dich? Gibt's alles. Einen Salat. Ja. ja, plus? Und ein Panini. Und? Ein Bagel. Das Aber ist das ist gesund, weil es ist green and Fit. <lacht> and hey, what is Ar Aracetta? Yeah, it's beef. It's beef. Yes. Und du this das chicken, chicken, Egg und uh, Nudeln. Noodles. And noodles, yeah. you know We have a salad in Germany, it's called Nudelsalat. That's exactly the same. <lacht> nice try. <lacht> Danach waren wir in der Strandbar. Ich glaube, da haben mir leider gar nicht so viel aufgenommen, aber das war wirklich schön. Zugegeben, den nein, ganzen Tag. Nein, nein, nein, wir haben vorher noch eine Tasche für mich gekauft. Ah ja, genau. Und du hast genau drei Minuten gebraucht für eine Tasche. Ich bin echt stolz auf dich. Das ist echt so ein Pluspunkt bei einer Freundin, wenn die nicht mehr als drei Minuten für eine, Hand, eine Handtasche braucht. Ja, das war so ein Bullshit. Ich hatte so, ein, so eine einfache Tüte vom Einkaufen und dann ist mir in der Hälfte vom Tag noch dieser scheiß Henkel gerissen und diese Tasche war einfach so unbequem. Und dann äh, sind wir aber Gott sei Dank noch in so einem Laden und ich konnte mir einen Rucksack kaufen. Ja, auf okay. jeden Fall Strandbar, geil, mhm. Punkt. Sandstrand, coole Mucke, geile Leute, gute Stimmung, keine Masken. Kein, keine komische kein komischer Virus unterwegs alles entspannt der ist ja auch im Urlaub glaube ich stimmt genau da gibt's hier nicht mhm. das böse C Monster gibt's hier nicht das mag Mexiko zu sehr deswegen ist das in Deutschland ganz viel vor allem in Deutschland wow, Fifth Avenue Alter das Leben ohne Witz wir haben heute Montag ey da war so voll und so viel also Alter da war ein Typ der hatte so eine Schlange dabei die war locker 6, 7 Meter lang mhm. so ein Kabenzmann das Ding Alter so eine Boa war das, eine weiße. Ich hatte als Kind mal so einen Schlange auf dem Hals. Die war so drei Meter lang. Die sind schon richtig schwer, die Dinger. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr zuguckt. Äh, buenas noches. Ja, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Und nicht vergessen, unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Daumen hoch, Daumen runter. Äh, sagt es eurer Mama, eurem Papa, euren Onkels, Oma, Opa, wem auch immer. Und viel Spaß beim Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hm. Ah, lecker, lecker. Kennst du Kennst du den kleinen? Dieser kleine, komische...